Hallo, mein Name ist Peter Weber. Ich bin der Projektleiter des Projektes Eile als einem Projekt der digitalen Modellkommune Soest. Eile steht für E-Kompetenz in Lehre und Einzelhandel und es handelt sich um ein gemeinschaftliches Projekt des Hubertus-Schwarz-Berufskollegs, der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut Schule NRW, kurz COALIS, und des Competence Center E-Commerce der Fachhochschule Südwestfalen. Bei Eile geht es darum, eine Blended Learning-Zusatzqualifikation für Auszubildende im Einzelhandel zu gestalten und durchzuführen. Die Auszubildenden lernen dabei über E-Learning. Wir gestalten zum Beispiel Web-Based Trainings, E-Lectures, nutzen verschiedene digitale Tools und verwenden eine eigene soziale Plattform, ein eigenes soziales Netzwerk als Lernplattform, um sich mit Inhalten des E-Commerce vertraut zu machen, wie zum Beispiel digitalen Point-of-Sale-Technologien. Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, alles Inhalte, die heute sehr relevant sind, aber eigentlich in der Ausbildung für Einzelhandelskaufleute nicht vorkommen. Gleichzeitig arbeiten wir dabei sehr eng mit den Lehrkräften zusammen, sodass die Lehrerinnen und Lehrer im Zuge dieser Zusatzqualifikation ganz intensiv und anhand dieses ganz konkreten Beispiels der Zusatzqualifikation Kontakt kriegen und die Möglichkeiten und Grenzen von digitaler Lehre selbst erleben und ausprobieren. Zunächst ist diese Zusatzqualifikation nur am Hubertus Schwarz Berufskolleg in Soest verfügbar, aber schon ab dem nächsten Jahr, also ab 2021, können auch andere Berufskollegs teilnehmen und sich anschließen. Und es kommt damit dann noch eine ganz neue Facette, ein neuer Aspekt hinzu, nämlich der des virtuellen kollaborativen Lernens und der virtuellen kollaborativen Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und Lehrerinnen und Lehrern auf der anderen Seite. Wir hoffen, dass wir mit dieser Kurzvorstellung Interesse an dem Projekt geweckt haben und laden Sie ganz herzlich ein, unsere Webseite ccec-online.de eile zu besuchen und gerne Kontakt mit uns aufzunehmen.